Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland sollen nun doch dringend benötigte Erntehelfer einreisen dürfen, allerdings unter strengen Auflagen. Darauf verständigten sich heute in Berlin Landwirtschaftsministerin Klöckner und Innenminister Seehofer. Damit sollen Ernteausfälle in der Corona-Krise vermieden werden. Die Arbeiter dürfen nur mit dem Flugzeug und nach einer Gesundheitsprüfung kommen. In Deutschland gibt es laut Robert-Koch-Institut jetzt 73.500 822 Infizierte, 872 Menschen starben bislang. Weil die Spargelernte unmittelbar bevorsteht, war für die Regierung Eile geboten. Dass bis Ende Mai 80.000 Erntehelfer nun streng kontrolliert einreisen dürfen, für die Landwirtschaftsministerin auch ein Beitrag zur Versorgungssicherheit. Der Gesundheitsschutz und die Sicherung der Ernten, die gilt es miteinander zu vereinbaren. Ich bin fest überzeugt, dass uns das heute gelungen ist, nachdem nämlich für die gesamte Bevölkerung strenge Regeln gelten. Für den Gesundheitsschutz müssen diese strengen Regeln natürlich überall eingehalten werden. Bürgerinnen und Bürger stünden in der Krise nicht allein, will die Regierung zeigen. Der Finanzminister berichtet, Hilfsgelder kämen inzwischen in der Wirtschaft an. Stand jetzt sind es etwa 9 Milliarden Euro, die beantragt worden sind. Und wir haben etwa 1.800 Anträge, von denen fast 1.500 schon bewilligt worden sind. Man sieht also, eine große Geschwindigkeit ist auch mit all diesen Programmen verbunden. Die heruntergefahrene Wirtschaft kostet pro Monat 108% Wachstum hat der Wirtschaftsminister ausrechnen lassen. Um der Reisebranche angesichts massenhafter Stornierungen zu helfen, will die Regierung ermöglichen, dass an Kunden statt Rückzahlungen lediglich Gutscheine ausgegeben werden. Protest von Verbraucherschützern. Es ist unfair, wenn die Vorkassezahlung für meine Oster- oder Sommerreise, die mir ja zusteht, jetzt in einen Zwangsgutschein, in ein Zwangsdarlehen umgewandelt wird, weil es viele Verbraucher gibt, die ihr Geld heute brauchen. Das ist keine gute und keine faire Idee. Das Justizministerium will einen Gesetzentwurf erarbeiten. Nur in persönlichen Härtefällen sollen Verbraucher Geld statt Gutscheine zurückbekommen. Ob damit der Vorschlag rechtssicher umgesetzt werden kann, scheint nicht ausgemacht. Denn eingeschränkt würden durch eine Gutscheinlösung auch wichtige Richtlinien im Reiseverbraucherschutz. Diese waren erst in den vergangenen Jahren auf europäischer Ebene beschlossen worden. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern, will die EU-Kommission 100 Milliarden Euro Schulden aufnehmen. Die Kredite könnten zu günstigen Konditionen an Mitgliedsländer gegeben werden, zur Finanzierung von Kurzarbeiterhilfen. Abgesichert werden sollen sie, nach dem Willen von Kommissionspräsidentin von der Leyen, durch gemeinsame Garantien der EU-Staaten. Die Tische leer, die Küche kalt, das Einkommen weg. Überall in der EU das gleiche Bild. Die Corona-Krise vernichtet Arbeitsplätze. Und Millionen Menschen müssen sich nicht nur zu Hause strecken, sondern auch finanziell, weil ihr Job in Gefahr ist. Nun schlägt die EU-Kommission vor, Kurzarbeitsprogramme europaweit zu unterstützen. Wir sprechen hier über Kreditaufnahmen von 100 Milliarden Euro. Das ist eine gewaltige Summe und das zusätzlich zu all den anderen Programmen. Also ein massives EU-Hilfsprogramm das wir hier vorlegen. Damit von der Leyen's Pläne wahr werden, braucht sie allerdings die Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Sie müssten für die Rückzahlung der Schulden gemeinsam garantieren. Solidarität bedeutet, gemeinsam zu handeln, sagt der französische Finanzminister. Letztlich geht es um eine Frage, stehen wir zusammen oder nicht. Für Länder wie die Niederlande oder Deutschland waren gemeinsame Schulden stets ein Tabu. Doch womöglich setzt nun ein Um. Umdenken ein. Wir haben, eine Wir haben uns an die EU-Kommission gewandt, um einen sogenannten Corona-Fonds einzurichten. Mit Geld aus allen Mitgliedstaaten, auch von uns. Wichtig, es handelt sich dann nicht um Kredite, sondern es ist ein Geschenk. Das ist durchaus realistisch, denn niemand in Brüssel glaubt, dass Italien oder Spanien allein die immensen Summen zurückzahlen könnten. Auch die reicheren EU-Staaten sehen, dass rein mathematische Diskussionen in der Corona-Krise nicht weiterhelfen. Von der Leins Vorschlag hat daher gar nicht so schlechte Chancen. Er wäre ein Symbol europäischer Solidarität. Er ließe sich schnell umsetzen und das Geld flösse anders als in der Finanzkrise, nicht an Banken, sondern an Millionen Europäer in Not. In den USA gab es bislang keine Instrumente wie Kurzarbeit, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. In der vergangenen Woche mussten mehr als 6,6 Millionen Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe beantragen. Damit haben allein im März insgesamt mehr als 10 Millionen Menschen ihren Job verloren. Experten fürchten, dass die Arbeitslosenquote infolge der Krise auf bis zu 15 Prozent steigen könnte. In Russland hat Präsident Putin die Beschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus verlängert. Bis Ende April sollen die meisten Menschen nicht arbeiten, aber weiter bezahlt werden. In Moskau und vielen anderen Regionen gelten scharfe Ausgangsbeschränkungen. Offiziell gibt es in Russland mehr als 3.500 Infizierte. 30 Menschen sind bislang gestorben. Hierzulande sind massenweise kleine Betriebe bedroht. Der Einzelhandelsverband spricht von einer dramatischen Lage. Bis zu 300.000 Geschäfte könnten demnach geschlossen werden. Viele Unternehmer stemmen sich mit kreativen Ideen gegen die Auswirkungen der Pandemie. Online-Beratung, Gutscheine und immer neue Liefermodelle. Vom Spitzenrestaurant bis zum Blumenladen. Blumensträuße auf Instagram anbieten, damit die Kunden staunen und hoffentlich kaufen. So bewirbt Rahel Plieninger jetzt verstärkt ihren geschlossenen Blumenladen in Stuttgart. Sie und ihre Mitarbeiterin haben trotz der Krise gut zu tun. Wenn man den ganzen Tag ähm, im Homeoffice ist oder mit den Kindern daheim ist, dann soll es doch wenigstens schön sein. Dann liefert sie aus. Ihre Haupteinnahmequellen, Veranstaltungen, Hochzeiten, die fallen weg. Mit dem Service direkt vor die Tür versucht sie sich aber, über Wasser zu halten. Mit einem Lieferservice versucht auch die Taverna Joll in Stuttgart durch die Krise zu kommen. Essen zum Mitnehmen. Doch das Ehepaar arbeitet nur noch zu zweit. Für die Mitarbeiter haben sie Kurzarbeit beantragt. Kein Vergleich zu vorher. Nur Hoffnung verlieren wir nicht, dass die hoffentlich dass es wieder besser wird und dass wir wieder weitergehen können. Sechra hat das Restaurant erst Anfang des Jahres übernommen und viel investiert. Was wir von Fastfoodketten kennen, macht jetzt Bäckermeister Simon Fritz in Weil am Rhein. Am Drive-In kommt die Brötchentüte mit Abstand ins Auto. Letztens bin ich dann morgens aufgewacht und sagte zu meinem Mitbewohner, pack die Sachen ein, wir gehen ein Drive-In bauen. Da geht es auch darum, Abstand ist gewährleistet, super. Und so kann man ihn auch mengen unterstützen. Simon Fritz kann die Umsatzeinbrüche im Bäckereigeschäft zumindest etwas abfangen. Er hofft dadurch, die Krise zu überstehen. Bundesumweltministerin Schulze hat als Konsequenz aus der Corona-Pandemie zu mehr Natur- und Artenschutz aufgerufen. Weltweit würden immer mehr Ökosysteme zerstört. Und je mehr Mensch und Tier zusammenrückten, desto wahrscheinlicher sei es, dass neue Viren überspringen. Laut Experten stammen etwa 70% Prozent der Infektionserreger ursprünglich aus dem Tierreich. Beispiel Brasilien. Regenwald wird niedergebrannt, um Platz für Soja zu machen, auch für den Export nach Deutschland. Lebensräume werden enger, Wildtiere und Menschen dicht an dicht. Das sei gefährlich, sagt die Umweltministerin. Je mehr der Mensch die Natur zerstört, desto größer ist das Risiko, dass der Virus überspringt. Und desto größer ist das Risiko eines Krankheitsausbruchs bis hin eben zu einer Pandemie. Was passiert, wenn ein Ökosystem aus dem Gleichgewicht gebracht wird? Eine Erklärung von Virologen. Es würden vor allem solche Arten überleben, die sehr anpassungsfähig sind, die sogenannten Generalisten. Das Fatale daran ist, dass wenn sich diese Generalistenarten ausbreiten, dass sich mit ihnen auch die Erreger stark ausbreiten und vermehren. Und das sind eben genau auch die Erreger, die häufig auch sehr anpassungsfähig sind. Die Wissenschaftler warnen, Naturzerstörung könne zu Pandemien führen. Die Umweltministerin fordert Taten auch in Deutschland, denn zum Beispiel der Import von Soja. Habe Folgen. Es ist nicht nur so, dass China oder in Afrika was getan werden muss, sondern das ist ein Problem, was wir auch mit auslösen und wo wir auch Teil der Lösung sein müssen. Es wird auch weitergehen, wenn wir nicht irgendwie umsteuern und wir werden mehr dieser Pandemien haben. Ich denke, Vorsorgeprinzip ist eine ganz wichtige Komponente hier. Es sind Appelle in einer Zeit, in der über Naturschutz und Klimawandel deutlich weniger gesprochen wird als noch vor wenigen Wochen. Tausende Touristen, die wegen der Corona-Pandemie in Neuseeland festsitzen, können in ihre Heimatländer zurückreisen. Die neuseeländische Regierung hat mitgeteilt, dass Ausländer jetzt das Land verlassen dürfen. Etwa 12.000 Deutschen war das bisher nicht möglich, weil vor einer Woche eine Ausgangssperre verhängt worden war und Neuseeland die Ausreise blockiert hatte. Außenminister Maas kündigte an, dass die deutschen Touristen von morgen an zurückgeholt würden. Polen, Tschechien und Ungarn haben während der Flüchtlingskrise 2015 und danach gegen EU-Recht verstoßen. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Die drei Staaten weigerten sich damals, in Italien und Griechenland angekommene Asylbewerber aufzunehmen, so wie es die EU-Staaten per Mehrheitsbeschluss vereinbart hatten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte das heutige Urteil eine Anleitung für die Zukunft. Spätsommer 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, kommen Hunderttausende Menschen nach Europa. Die EU beschließt, den besonders betroffenen Mittelmeerstaaten Italien und Griechenland zu helfen. Insgesamt 160.000 Asylsuchende sollen von dort auf alle anderen EU-Staaten verteilt werden, und zwar mit einer Quote. Tschechien soll 2.691 Menschen aufnehmen, Ungarn 1.294 und Polen 6.182. Doch die drei Staaten weigern sich. Tschechien nimmt nur zwölf Migranten auf, Ungarn und Polen gar keine. Diese Weigerung verstößt gegen EU-Recht, so der Europäische Gerichtshof heute. Die drei Staaten hatten argumentiert, sie wollten die öffentliche Ordnung und Sicherheit in ihren Ländern aufrechterhalten. Der Gerichtshof hat klargestellt, dass Polen, Ungarn und die Tschechische Republik sich nicht pauschal auf öffentliche Sicherheit und Ordnung berufen können, um sich an der Umsiedlung von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland nicht zu beteiligen. Allenfalls einzelne Asylsuchende, von denen nachweislich eine Gefahr ausging, hätten laut EuGH abgelehnt werden können. Während die verurteilten Staaten heute hervorhoben, dass es ja um einen schon abgeschlossenen Fall gehe, findet die Kommissionspräsidentin. Das Urteil bezieht sich auf die Vergangenheit, gibt uns aber auch wichtige Hinweise für die Zukunft. Der Gerichtshof hat die Verantwortung der Mitgliedstaaten besonders betont. In den kommenden Monaten wolle die EU-Kommission einen neuen Pakt für Asyl und Migration vorschlagen. Über mögliche finanzielle Sanktionen gegen Tschechien, Ungarn und Polen müsste in einem weiteren Gerichtsverfahren entschieden werden. Der Vorstoß von AfD-Chef Meuthen für eine mögliche Spaltung der Partei stößt auf Kritik in den eigenen Reihen. Meuthen hatte sich gestern für eine ergebnisoffene Debatte und eine Entscheidung in den nächsten neun Monaten ausgesprochen. Hintergrund ist der Streit über den Umgang mit dem rechtsextremen Flügel. Der Co-Parteivorsitzende Kropala sagte, er sei von Meuthens Vorstoß überrascht. Für ihn stehe die Einheit der Partei nicht zur Diskussion. Mit vereinten Kräften. Diese Botschaft wollten Alexander Gauland, Tino Kopalla und Alice Weidel mit einem Rundbrief der Parteispitze dieser Tage eigentlich senden. Auch mit der Auflösung des rechtsextremen Flügels gäbe es nur eine AfD. Doch einer will nicht mitmachen: Co-Parteichef Jörg Meuthen. Er schlägt vor, über eine Abspaltung der bisherigen Flügelanhänger nachzudenken. Hinter äh, dem Flügel stehen Menschen. Und die werden ihre Einstellung und ihre Haltung nicht ändern. Und ich sage explizit, diese Haltungen sind auch legitim. Die kann man haben. Das Problem ist, dass sie hier sehr unterschiedliche inhaltliche Positionen haben. Und wenn die zu inkompatibel sind, dann muss man darüber nachdenken, ob man da nicht auf getrennten Wegen besser geht. Getrennte Wege? Also eine eigene Partei für die rechtsextremen Höcke, Kalbitz und die anderen bisherigen Flügelanhänger? Alle würden profitieren, meint Meuten. Die AfD im bürgerlichen Lager. Kalbitz und Höcke könnten mit ihrem, so Meuthen, sozialpatriotischen Kurs vor allem im Osten der Linkspartei abnehmen. Heftiger Widerspruch vom Ehrenvorsitzenden der AfD. Es gibt verschiedene Strömungen, das ist aber in jeder Partei so. Das ist bei uns noch besonders ausgeprägt, weil wir eine junge Partei sind. Das war bei den frühen Grünen auch ausgeprägt. Da muss man sich zusammenraufen. Es hat aber keinen Zweck, den Versuch zu machen, sich zu trennen. Das führt beide nur in die Irre. Björn Höcke verkündet derweil via Facebook, die Debatte sei töricht, verantwortungslos, überflüssig. Meuthen riskiert viel und sagt, er bekomme große Unterstützung für seinen Vorstoß. Doch aus der ersten Parteireihe springt ihm öffentlich niemand bei. Ändert sich daran nichts, könnten Meutens Gegner noch lauter werden. Die denken schon an seine vorzeitige Abwahl. Die Schauspielerin Barbara Rütting ist tot. Wie erst heute bekannt wurde, starb Rütting bereits in der Vergangenheit. Woche im Alter von 92 Jahren. Sie wirkte in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Bundesweit bekannt wurde sie 1956 als Geierwalli in dem gleichnamigen Film. Außerdem schrieb Rütting Bücher und engagierte sich auch politisch. Nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 3. April. Ein Wolkenband des Tiefs über Nordeuropa sorgt vorübergehend für wechselhaftes Wetter. Es zieht heute Nacht mit etwas Regen vom Norden in die Mitte. Oberhalb von 700 Metern ist auch Schnee dabei. Im Süden bleibt es klar. Morgen ist es im Nordosten teilweise länger freundlich, am Vormittag auch noch im Süden. Verbreitet gibt es aber einen Wechsel von vielen Wolken und etwas Sonne. Dazu einzelne Schauer. Heute Nacht am Niederrhein noch 6, auf der Schwäbischen Alb minus 3 Grad. Morgen werden zwischen 6 Grad im Erzgebirge und 13 Grad am Oberrhein erreicht. Am Samstag im Westen und Süden viel Sonne. Und auch sonst lockern die Wolken im Lauf des Nachmittags auf. Sonntag Montag und Montag dann insgesamt meist sonniges und sehr mildes Frühlingswetter. Karin Miosga hat um 22.40 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Eine Stadt im Ausnahmezustand, wie New York gegen das Virus kämpft und Spurensuche, wie der deutsche Corona-Hotspot Heinsberg mit der Krise fertig wird.